Herzlich Willkommen zurück, so, zu ich letzten nach und im letzten Park von in den bis nach und jetzt, weiß ich, hab ich gealtert, ich bin schon, ja, ich, ist, hier ist, wirst du wirst dich in allen Ernstes und die Angelegenheit nicht mit dem Atme eigentlich. Dann bist du entweder furchtlos oder einfach dumm, oder beides? Du bist ja so niedlich, einfach müderlich. Ich mach dich fertig zu geben. Hallo, Anna. Das ist wohin. Und dann... noch mal. Du musst dir sagen, ich <laughs> so jetzt kommt le Ads it Oh Mann, das nicht schlecht. Hm, aber jetzt. Und bitte trifft jetzt! Ja! Oh, ein Oh, wir waren. Ah, wir wurden von, un von unvorhergesehenen. Äh, gespürt. Wir haben keine Möglichkeiten mehr! Wir müssen jetzt gleich schnell Muscle hier ausbaden und... Äh. Vielen, vielen Dank, wir sind in Sicherheit. Oh man! Jetzt zuerst den Pc. Jetzt sind die alle weg. Ich nehme einfach mal irgendwas raus. So, inzwischen das. Komm mir doch das ist das Pokémon. Komm Das ist so immer. Ähm, das war. jetzt nicht. Ich bin noch so ein Typ, ein von So. Ich werde wieder, wieder Ich glaube, wenn es Jetzt muss ich hier raus. Kann dann wieder sein? Wie sie aussieht, das will. Ach, ja, jetzt. Ich hab mich geheilt. Ja. So. Da steht ein Bett? eine Pause wäre gekommen. Denke ich, bin jetzt. das. das Na ja, egal. So. Jetzt! Das ist Mike. <lacht> wie geht's so warst du? Ich habe dich schon besucht. Wie stark bist du geworden? Lass mich das herausrufen. Bereit, nimm deine Pokémon Ein Kampf. Yes! Warte mal. Warte mal bitte, den Kampf weil Warte mal, Ähm, wo du hier hast du Oh. Der Nachtnebel ist ja noch clever, oder? Der wieder nur mit das ist schlecht. So. was für mehr. Eins. Zwei. Zwei. Zwei. Noch eine Vier. Bitte fünf. Ja. Das ist doch gut. Snake das ist Snake. Ich will das ist auch. Ja, aber ich auch da nicht so, jetzt, ich dachte, das hat keine das wäre es jetzt gewesen, komm, oh man! wieder schmal, ich muss so schneller gehen, das ist doch der perfekte Typ dafür, das ist doch, ja, welcher Typ war das? Feuerkampf! Da ist das Wasserflug. Oh, jetzt bekomme ich Fliegen! Aber ich hätte mir absolut keine Sorgen zu machen brauchen. Weiter so. Okay, das ist eigentlich ein Problem. Ja, ja, Fliegen. Ah, ja, das ist auch nicht ja, krass. Ah, ja, gut, dann ordnen. Ach ne, ist ja so. Ne. So, kann ich erstmal Fliegen beigehen. Ja, bestimmt. <lacht> das <lacht> <lacht> ist cooler. Jetzt Ich ist Sieht das? Muss das sehr effektiv sein? Warum ist das nicht sehr effektiv? Komm jetzt. Ja, nichts so eine Technik machen mit Mori. Nein, warum machst du das nochmal? Warum? Sein Null. Mach mir was, verloren, verloren. Zack. Jetzt bist du aber auch cool. Ja. Nein! Das ist ja gut, was ich Das hat kein Schwebe, oder? Oder Schwebe? Ja. Ich kann das nicht gleich Nein! Was ist das? Ich jetzt auf zu 100%, oder? Ja, ich schon. Ich hätte das jetzt nicht machen. Ja, du das. Komm mal rein. So, ich bin die hab ich hab Was? ich wirklich alle gekauft? Wie war's? <lacht> Ja, die Mauer. Ach, guck Ich wieder. Ich und nach Nebel! Oh okay Gott, ich immer noch Nebel, ist gut. Ähm. Ja, okay Muss du überleben? Fuck nicht. ist zu so schlecht oh, komm mal Hallo! da ja, schau her, ich erinnere mich an dich. Ich werde den ganzen Kasten mit der Kamera aufnehmen. Oh, oh nee, Oh nee. Nein! Was war das? Na oh, ja. Ähm... Sagen Sie, ich, hinter der Kelle? also ich sicher das mit Mama gucken nein nein hier ach mal und was ich Oh, jetzt! Magenzerstörer! Warum ich das so genannt habe? Das weiß keiner, warum. Ich mach das! Oh, Mann! Oh, gut! Nein! Komm, das ist Magneton! Bitte, bitte, bitte! Ja! ja. <lacht> oh Mann, Was für mir und... die Und die Windy. Geht das mal schon mal in der Nähe? Ich es jetzt gewesen sein. Ah, das ist auch noch gewesen. Das war's doch! <lacht> oh. So was vergesse ich nie! Ja, was. ja, ich die Hier lang. Das ist eine Schlotte. Jedenfalls. Ich brauche ich mal was zu kriegen. Gut, zu dir glaube ich. ja lernen kann. Aber das weiß ich nicht mehr. Hm. Wieso? Einfach nur, wieso? Ich wollte nicht mehr ist irgendwie so schattig, ich nicht gehörst. Au. Irgendwo Hier bist du. Hier bist du. Hallo. Oh, ich kann mir helfen. Ich bin nicht weiter. Ja, okay, bitte. Okay, Ach okay, ja, ich bin okay, ja, kann ich hier das? Oh, hey, da funktioniert. Nicht. Okay. Folgen. Okay. Und noch Folgen? Okay, so locker. So, jetzt das the best Oh, I so can't learn even if I'm playing I'm sorry, I'm going, Cat-Boon, cat going. Kamellion. noch Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. So, wir können hier lang, wir lang, rein, Jetzt! Ich schon mal schnell Das war's auch schon hier für den Part und wir sehen uns dann die nächste Folge von Pokémon 4 wieder. Tschüss!